Willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword. Oh, wir haben ja einen Käfer. Wie kriege ich den denn? Komme ich da überhaupt dran? Lass mal sehen. Ja, doch. Yeah, wir haben einen weiteren Käfer. Und wir hören die ganze Zeit dieses von oben. Und ich glaube, da werden wir heute ein paar Antworten zu bekommen. Wer oder was diese Geräusche macht. Habe ich recht, Fall? Du hast den höchsten Punkt des Baumes erreicht, Gebieter. Wenn du dich von hier aus umsiehst, kannst du vielleicht bisher unbekannte Gebiete entdecken. Aha. Der ist das? Gebieter, dort oben. Ja, er ist es. Das ist ein bisher unbekannter Q. Das zuvor wahrgenommene Geräusch war mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% sein Schnarchen. Oh. Okay, kann ich ihn irgendwie wecken oder so? Hey, Bro, warte, warte, warte. Bevor ich ihn jetzt abschieße, stupse ich ihn einfach mal an mit dem Beetle. Hey. Hey. Mach mal auf. Bonk. Genial! Verstört? Oh, an den Menschen sieht man ja nicht alle Tage. Ich bin ein Einsiedler vom Volke der Q und wache über diesen Wald. Ich weiß nicht, wie du es hierher geschafft hast, aber kannst du mich denn noch sehen? Äh, nee, doch, natürlich. Das hätte ich nicht anschubsen können. Und das, obwohl selbst die anderen Q mich nicht sehen können? Aber sag, was für ein Mensch wie du eigentlich hier? <lacht> Nichts. <lacht> Wie ich bereits sagte, wache ich von hier aus über den Wald. Ich sehe alles. da weiß ich auch, dass du die Flamme für dein Schwert suchst. Achso, warum hast du mich dann gefragt? Versprichst du mir, dass du niemanden verrätst, was ich dir nur erzähle? Ja, okay. Dann verrate ich dir jetzt, was sonst niemand weiß. Die Flamme, die du suchst? Man nennt sie Pharoahs Flamme. Diese Flamme? Ihre Geschichte beginnt zu jener Zeit, da die Göttin noch unter uns wandelte. Sie vertraute die Flamme dem Wasserdrachen an, der hier im Wald von Firon lebt. Ein Wasserdrache? Es heißt, die Göttin hätte sie für den, der vom Himmel kommt, in der Obhut des Wasserdrachen zurückgelassen. Und ich habe so das Gefühl, dass du das bist. Ich denke, du solltest dem Wasserdrachen mal einen Besuch abstatten. Ein Boss oder was auch immer? Oh. Der Wassertrache, der die Fremde hütet, haust im großen See im Süden des Waldes. Das Tor zum See ist allerdings verschlossen. Ah, da waren wir, glaube ich, schon mal, oder? Um Unwürdige fernzuhalten. Aber ich erkläre dir, wie du es öffnen kannst. Auf dem Tor ist ein Symbol. Du musst es mit der Kraft der Göttin erfüllen. Jedoch fehlt ein Teil des Symbols. Du musst es also vervollständigen. Um herauszufinden, wie der fehlende Teil aussieht, musst du dieses Symbol hier irgendwo im Wald finden. Das Gegenstück des Symbols im Süden fühlt sich im Norden. Sieh dich mal an dem Ort um, auf der wo ich die X markiert habe. Wo? Wo hast du das X markiert? Ah, da! Wir waren ja hier, letzte Folge glaube ich war das. Hier haben wir ähm ins innere von Link geguckt und hier direkt weiter oben hier müssen wir hin okay was ist hast du dir gemerkt was du findest natürlich na dann gute Reise warte ja, was denn das habe ich noch vergessen der Wasserdrache ist sehr stark und ich Wert auf gute manieren also achte auf dein Benehmen wenn er schlecht gelaunt ist sagen wir so gerade dann hat der Besuch zum Fressen gern Vergiss nicht, du darfst niemandem verraten, dass ich dir von Pharoahs Flamme erzählt habe. Ich bin zu jung, um gefressen zu werden. Und achte auf deine Manieren. Ich gehe wieder schlafen. Macht er jetzt wieder diese Geräusche? Ja, genau das macht er. Okay, also wir sind den ganzen Weg hier hochgelatscht. Den kompletten ganzen Weg nach oben zum Baum. Ganz nach oben zum Baum. Nur zumindest uns einer sagt, ey, geh nochmal ganz nach unten. Da musst du weiter. Okay. Wisst ihr was? Okay. Ich akzeptiere das einfach, ja? Ich akzeptiere einfach, was das Spiel auf mich zuschmeißt. Alles. Ich akzeptiere alles. Und da komme ich zu, nicht zu fächen oder? Ich glaube, wenn ich jetzt hier runterspringen würde, würde ich sterben, oder? YOLO! Ah, oh... Oh... Ja. Oh, Nee. Okay, um. Ein neuer Versuch! Let's try again, shall we? Mache ich das am besten? Wenn es jetzt nicht funktioniert, gebe ich es auf. Und es scheint geklappt zu haben. Schön. Wir haben es hierhin geschafft. Jetzt müssen wir nur noch hier balancen Please, funktioniert. Wenn ich jetzt runterfalle, ist das sehr ärgerlich. Ich habe nur ein weiteres Problem. Okay, ich komme zwar jetzt hier dran kann mir diesen Stein hier holen, aber den anderen kann ich immer noch nicht holen. Also keine Ahnung, wie ich zum anderen springen soll. Das. Vielleicht geht das auch von oben, aber... Naja, ich würde sagen, den anderen Stein holen wir uns ein andermal mal ab. Gott. Ja, wir holen uns den, Stein, den anderen Stein mal ein anderes mal ab. So. Und wir machen jetzt erstmal weiter. Ich hab sowieso zu viel Zeit für verschwendet, von daher... Ist egal. Machen wir weiter. So, wisst ihr wisst ja noch, hier oben ist ein X markiert. Genau hier. Ja, fallen wir was sagen. Was gibt's denn Fallen? Die Wahrscheinlichkeit, dass dich das Symbol, von dem der eintäter sprach, beträgt 80%. Ich schlage vor, dass du dir dieses Symbol gut einprägst. Ja, es hat zwei Mondsicheln und einen Punkt. Ja. Doch, hier zwei Mondsicheln und einen Punkt. Merke ich mir. Gehe ich jetzt zurück zum Tor? Ich weiß tatsächlich noch, wo das war. Ich dachte mir dann damals auch schon, wieso komme ich da nicht weiter? Wie komme ich da weiter? Ja, so war es halt. Und anscheinend kriegen wir jetzt Antworten. Vielleicht wird das zu einem neuen Gebiet oder so? Ich ein bisschen netz. Ne, hier wollte ich gar nicht lang. Ich wollte... Hier, hier ungefähr. Genau, hier sieht man es auch. Ah, ja, hier sieht man es auch. Also ein bisschen doch richtig? Hier lang? Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Hier lang, glaube ich. Kann ich da durch? Ja. Äh, genau. Hier geradeaus, meine ich. Und dann komme ich ja irgendwann hin. Da hatte ich ja auch große Probleme am Anfang gespielt. Das weiß ich noch. Haut mal, please, ab. Danke. Ja, ja, komm, seid leise. Kein Lust gegen euch zu kämpfen. Ihr seid solche Lulatsch. Oh Gott, die sind Slimes. Die können mir aber egal sein. Wir werden einfach nur schnell durch. Und hier ist es schon. Genau. Ja, da hatte ich Probleme. Ah! Du es dich. Ist das dein Ernst, Bro? Ist das dein Ernst? Mein Gott. Unmöglich, manche Menschen. Okay. Ja. Fall. Gebeter, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% befindet sich hinter diesem Tor eine Flamme. Die Kraft der Göttin, von der dir der Q-Einsiedler erzählt hat, ist wohl der Himmelstrahl. Er wahrscheinlich das Siegel. Ich empfehle den Himmelstrahl zu sammeln und vor dem Tor des, das Muster zu zeichnen. Also den Punkt. Warte. Was? Der Punkt fehlt. Hier. ausmalen. Da war doch jeder Punkt. Oh Gott, das ist kein Punkt mehr, Mike. Es zählt, es zählt. <lacht> ja. Perfekt. Alright. Okay, das war interessant. Dass wir unseren unserem Schwert malen können, habe ich noch nie gesehen. Aber na gut. Let's go. Holen wir uns die Flamme ab und schauen, wie es weitergeht. Oh, danke, dass ich mich nochmal voll. Oh, die runterspringen! Voll heilen kann. Ich glaube, da unten würde ich einfach. Äh, nach oben wieder respawnen, oder? Fai, wie geht's weiter? Hab ah, das keine Ahnung? Okay. Äh. Muss ich hier Musik spielen? Ich weiß es nicht. Maybe. Maybe muss ich hier so musik spielen, aber ich habe keine Musik. Äh, wie mach ich nochmal die Musik? Wie spiele ich nochmal die Harfe? Du musst erst ein Lied kennen, bevor du spielen kannst. Okay. Ja, fern wir fangen aus Mut. Wahrscheinlich müssen wir das spielen, oder? Aber wie spiele ich denn das? Oder kann ich das nur an bestimmten Orten spielen? Ist das ist der falsche Ort. Wo ist denn hier eine Flamme? Soll ich runterspringen? Wünsch mir Glück! Wait, what? It's for real? <lacht> Anscheinend... Floriasee heißt dieser Ort. Und nun... ...sehen wir den letzten Teil von Theron. Floriasee. Und so sieht er aus. Einfach ein großer See. Wahrscheinlich kann man hier aber überall untertauchen, oder? Wow, es geht weiter! Steuerung, please. <lacht> äh, hier sind Fischies. Hi Fischi! Aber die machen kein Damage, oder? Ich hoffe nicht. Die sehen aus wie eine ganz normale Fischis. Ich hoffe, es bleiben auch ganz normale Fischies. Oh, oh, der Strom! Ah! Okay, war nur ein kleiner Wasserfall. Ist okay. <lacht> Wer ja, bist du denn? Bist du böse? Was? Na, Mensch? Ich verschwinde, bevor er mich sieht. Quepp heißt der. Okay, wahrscheinlich sollen wir den verfolgen. Wettrennen. Oder? Ich versuch's mal. Das ist aber echt cool hier. Und ja, der Ort ist riesig, aber halt nur unter Wasser. Dachte ich mir schon. Ja, echt cool. Da wir mich nicht weiter. Ich sage, ich werde den Wasserdrachen. Ja sollst du ja, aber ich will auch mit dem reden. Das ist literally mein Plan, mein Ziel. Puh, da bist du bist ganz schön weit gekommen, aber hier schaffst du sicherlich nicht durch. Du siehst das anders, dann versucht er mich zu fangen. Okay, ich komme. Hä? Wieso geht das nicht? Oh. Oh, wirklich, ein Mensch kann diese Technik nicht einsetzen. Oh. Das ist ein Wasserdrachenschuppe. Heißt das? Heißt das? Du bist der ausgewiesene Göttin, von dem der Wasserdrau vor langer Zeit gesprochen hat? Wenn das so ist, kannst du die Wasserdrahne zu euch helfen? Bring mich hin. Er ist erst vor kurzem geschehen. Eine Bande von roten Kerlen und der gemeine Anführer haben die Wasserdrachen angegriffen. Hört sich aber sehr äh, bekannt an. Der Wasser ist sehr mächtig und hat sie auch fast alle gefressen, aber es waren doch zu so viele. Die Anführer hat es geschafft, den Wasserdrachen zu verwunden. Unser Wasser reicht für das Heilen seiner Verletzung nicht aus. Bitte rede mit dem Wasserdrachen. Ich bring dich zu ihm. Nett. Hm. Dankeschön. Aber in der ganzen Zeit konnte ich nicht atmen, deshalb war die Wasserblase gerade ziemlich gut. <lacht> ja, wieso kann ich das nur so manchmal machen? Hm? Wie mach jetzt? Hä? Ach so, mit dem anderen Stick. Hiermit mache ich die Attacke, aber oh, das verschwendet sehr viel von, der, von der meiner Luft. Mist, Mist, Mist, Mist, Mist, Mist, Mist. Luft, Luft, Luft. Okay, kann ich speichern oder geht das erst, wenn ich geflutet, wenn ich, okay, gut, ich muss erstmal irgendwie das Wasser wegmachen, damit ich da rankomme. Okay, wie mache ich das? Ich soll ihm wahrscheinlich folgen, oder? Ich folge ihm mal. Halten, aber ich ist nicht hier. Dafür versperren uns Felsen den Weg. Und was machen wir jetzt? Äh, vielleicht kann ich die wegsprengen? Die, die Fische können die bestimmt wegsprengen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber es hat geklappt. Oh, aber da ging es nicht weiter. Okay, dann muss ich es auf jeden Fall noch mehr lernen, wie hab. ich es gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Äh... Nee. Ja, was hab ich denn gemacht? Ah, gegen die Gedasht. Das habe ich gemacht anscheinend. Okay, man soll gegen die... Ding? Ich bin gierig. Danke. Oh, ich muss meinen Controller so richtig komisch bewegen. Damit es hier überhaupt alles funktioniert. Okay, hol mir kurz ein bisschen Luft. Da hinten ist noch ein Felsen. Vielleicht geht's okay. ja da weiter. Lass uns mal nachschauen! Ja, ein bisschen Damage nimmt man, glaube ich, manchmal, aber ist nicht so schlimm. Und ja, hier ist der Freund! Ja, wir können gerne mit ihm reden. Oh, bitte fass mich nicht! Äh, keine Angst, ich esse dich nicht. Wirklich nicht? Du fasst mich nicht auf? Puh, ich habe auch so viel Lärm und Getöse, da habe ich mich versteckt. Ah, da war das gar nicht? Gibt es hier mehrere? Ich meine, da hinten ist noch ein... Oh, wow. Da ist noch ein Felsen. Dann muss ich mir richtig... Angle! Okay, geklappt. Und das ist der Felsen. Das wäre ja keine Cutscene. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Okay. Ah, ein bisschen Land sieht man aber. Okay. Ich mag Fab. Ich weiß auch nicht. Ich finde den ganz okay. Das ist mal eine schöne Abwechslung. Nicht immer die gleichen Charaktere zu sehen. Oder die gleichen Spezies zu sehen, sondern wir sehen auch mal ein paar Wasserviecher. Hi, bist du ein Freund von ihm? Ja, willst du überhaupt mit mir reden? Hallo? Ja. Kannst du den Schraubensprung, Mensch? Wenn du eine Wasserschraube in Richtung der Wasseroberfläche ausführst, kannst du springen wie ein Fisch. Was? Das muss ich ausprobieren. Jetzt nach oben. Und dann... Oh, ein Superjump vom Wasser raus. Ah. Okay, damit können wir einen hohen Sprung einsetzen. Achso, den müssen wir auch sowieso jetzt machen. Das war der. der hat uns den Tipp gegeben, dass wir es das machen müssen. Nein! Oh. Steuerung! Weiter, Steuerung! Hier, schnell! Was? Du kannst nicht weiter? Die Menschen sind ja wirklich unpraktisch gebaut. Kommst du nicht drum drüber? Das wollte ich ja gerade machen, Das ist aber mein Angriff abgebrochen, du Idiot! Ja! Jetzt hat's geklappt. Fantastisch! Nicht du schließlich dich es dir an, das nur dank der Wasserdachenschuppe gelungen. Ja, okay. Weiß nicht. Ist okay. Ist doch nicht so nett, wie ich dachte. Wir sind bei Minen, da wollen wir natürlich nicht äh, lang latschen. Jetzt für ich so... na egal. Ich sagen, wie sie jetzt durch so eine Hand leben so. Aber macht keinen Sinn. Hier hoch? Oh! Weiß ich nicht, aber geht's es auf jeden Fall mal. Äh, ein bisschen Land so ein paar Gegner, die ich auf die Stauen kann. Macht immer Spaß. Macht immer Spaß, ein paar Leute zu zerfetzen. Yeah! Da noch einer. Aha! Dann komm mal her, du! Und tschüss! Wow. Und hey. Vielleicht geht es ja gar nicht weiter, aber auf jeden Fall gibt es hier eine neue Truhe für uns. Und die nehmen wir gerne mit. Ja, die schauen wir uns dann irgendwann mal an, wenn wir hier mit dem Gebiet durch sind. Ja, ich schätze mal, dass wir jetzt einfach nochmal in jedes einzelne Gebiet gehen und dann dort überall die restlichen kleinen Orte erkunden, wo wir noch nicht waren. Denke ich jetzt mal, dass es so weitergeht, bevor wir jetzt komplett neue Areale bekommen. Ich kann mal speichern. Ihr wisst, ich mag speichern. Ich speichere gerne. Brauchst es aber nicht angreifen, Link. Das brauchst du nicht tun. Äh, Ich habe keine Ahnung, wo ich speichern soll. Deshalb... Ich speichere einfach hier. Ich habe nur immer Angst, bei meinen Hauptsave zu speichern. Einfach wegen... Ähm... Der, dem Fakt, dass es mal sein kann, dass irgendwie eine Folge corrupted ist oder so. Und... Da habe ich lieber meinen Sicherheitssave. Sicherheitssafe, aber... Ich habe gerade komplett vergessen, weil einer dieser beiden Saves wollte ich doch haben, für einen bestimmten Grund. Ich weiß gar nicht, welcher das war. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir haben was Cooles gefunden. Eine Kuh mit... Sonderbaren Schätzen wie eine Feder der nee, Geschenk der Göttin. Weiß ich, bestimmt werden sie noch irgendwann später wichtig, diese Dinger, aber jetzt ja, im Moment auf jeden Fall nicht. Haben wir mit dem schon geredet? Ich glaube nicht. Hi, Bro. Ah ne, hier geht's weiter. Oder? Ja, hier geht's weiter. Okay, wir sollen ihm folgen. Dann folgen wir mal, ne? Uh. Ja, man muss aber aufpassen, wenn man das einsetzt. Oh. Die tun mir gar nicht weh. Okay. Weil das halt sehr viel Luft beansprucht. Warte, hier das Gleiche. Schön. Und nun? Bist du der Wasserdrache? Ah, nicht dieser Fisch! Ganze Schwärme dieser Fische haben den Wasserdrachen angegriffen! Ah, nee, das sind die Gegner. Oh. Sei vorsichtig! Oh, uh oh. Alright. Soll ich ihn angreifen? Ich meine, er hat so ein X auf seinem Kopf. Ja, das war auch schon mal ganz gut. Bam. Ja, ich habe ihn gekillt. Das war mega easy eigentlich. Großartig, kein Zweifel. Du musst ja außerhalb dieser Gasse sein. Okay, das war eigentlich super easy, aber vielleicht deshalb. Vielleicht bin ich und halt genau deshalb der weil das so easy war. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich gegen alles rammen, oder? Oder was müssen wir machen? Seht ihr das mir? machst du für mich auf? Bist du der Schlüssel? Muss ich dich so nehmen? Und dann... Wirst du Bitte weiter im Moment! Ja, tatsächlich! Tatsächlich! <lacht> Erster Schlüssel! <lacht> ich hab's Ich wusste es halt einfach, ne? Ich meine, was willst du sonst machen mit diesem komischen Hut? Äh, nicht Hut, mit diesem komischen antennen -Rad? Natürlich, ist ein Schlüssel! Hier entlocken! Alright! Dann lass mich schwimmen. Danke. Auf zum Wasserdrachen. Mal sehen, was da. wo ein Problem hat. Wunden hat er. Aber wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich ihm helfen? Pflanzen wir jetzt alle? Was ist die Musik? Kann man sich das schon vorstellen, finde ich. Aua. Ah, okay. Schade. Oder nochmal. Nein, auch nicht. Oder vielleicht nochmal. Warte. Jetzt! Aua! Na ja, Du bist Frown? Was muss ich da sehen? Ein Mensch? Dieser, Ort ist mein Heiligtum. Wesen wie du dürfen hier nicht einfach so herumplanschen. Und sag, wie bist du eigentlich überhaupt hierher gekommen? Ich hab mich verlaufen. Was Respekt, Menschenkind? So eine Bengel wie dich verschlinge ich auf einen Bissen. Geh besser schnell aus den Augen. Ah, okay. Ich muss die richtigen Sachen immer antworten. Okay. Alles klar. Bist du der Wasserdrache? Ich bin in der Tat der Wasserdrache Pharaon und behüte im Auftrag der Göttin dieses Land. Also, das Ding soll eine Gottheit sein? Einer von drei Göttinnen? Weil für Ron und zwei weitere sind ja, glaube ich, irgendwie so Göttinnen oder so. Das Ding! So sieht es aus! Auch in dieser Gestalt, die nächste Göttin! Interessant. Du! Du bist eine Wasserdrachenschuppe, ja? Nur der von der Göttin auserwählte kann sie erlangen. Du bist also auserwählt? Aber die Schuppe allein reicht nicht, um herauszufinden. So, der Q-Einsiedler hat es dir also verraten. Er hat mir versprochen, diesen Ort geheim zu halten. Nun, ich denke, ich werde ihn fressen müssen. <lacht> wow. Aber gut, du bist sicher auf der Suche nach der Heiligen Flamme, ja? Genau. Nun, das dachte ich mir. Ich kann nicht glauben, dass die Göttin einen kleinen, schwachen Jungen wie dich auserwählt hat. Aber lassen wir uns auf einen Versuch ankommen: Der Anführer der Monster Girahim. Oh, den kennen wir Hat mir eine Wunde zugefügt. Die Rehm wollte also nicht, dass wir hier hinkommen. Das heilige Wasser in diesem Behälter sollte sie eigentlich heilen. Aber die Wirkung lässt bisher zu wünschen übrig. Ich brauche frisches Wasser. Menschenkind, du musst mir heiliges Wasser bringen, wie das in diesem Behälter. Im Gegenzug zeige ich dir, wo du die heilige Flamme findest. Okay, machen wir. Ich habe das verbliebene Wasser analysiert, Gebieter. Es kann nur mit der Aurasuche aufgespürt werden. Oh, oh, bist eine Flasche benutzen. Warte, er will nur so eine Flasche voll haben mit Wasser und dann. Okay, das reicht ihm anscheinend. Gebieter, du bist jetzt eine leere Flasche. Darin kannst du das Wasser transportieren. Echt? Ist eine Flasche bei mir leer? Anscheinend. Folge diesen Weg in den Wald von Pharaon. Nur beeil dich! Ich warte nicht gern! Oh oh, ich hab... bitte frisst mich nicht. Ich gehe ja schon. Aber ich will mich noch mal kurz umschauen hier, weil ich finde das hier das interessant. Wie hießen die Dinger? Stalaktiten? War das richtig? Stalaktiten? Irgendwie sowas? Ich kennt euch ein bisschen besser aus als ich, also. Sagt es mir gerne in den Kommentaren, wie die heißen. Ich flexite die immer. Äh, da sollen wir hin, ne? Gut, dann gehen wir dorthin und versuchen Ferron zu helfen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir für höchst persönlich treffen würden. Jetzt mal ohne Witz. Aber na gut. Schön. Man kann hier speichern. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Hallöchen. Hallöchen, kleiner Grashüpfer. Komm her! <lacht> Schlag ihn! Komm schon, irgendwas muss ich. Ja, okay. Okay. Ein bisschen habe ich was. Ein bisschen habe ich was bekommen. Alles klar. Supi, dupi. Rudi. Äh, hier lang. Okay, es gibt hier zwei Wege. Das hier führt zum Wald. Der andere Weg führt uns wahrscheinlich dahin, wo wir hin müssen. Das ist wahrscheinlich eine Abkürzung, die wir schaffen können. Ja. Ja, das ist die letzte Abkürzung, die uns fehlt. Ich dachte mir schon. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich vermute, dass wir uns im Südwesten des Waldes von Faron befinden. Bitte bestätige dies mit Hilfe der Karte. Ja. Da machen wir die Abkürzung. Wo sind die? Oh, oh, oh. Ich wollte es doch nicht sehen. Die Dinger mag ich nicht. Okay, auf jeden Fall ist es jetzt Abkürzung. Da können wir easier... Zum Floriasee. Ist hier vielleicht ein Dungeon? Der vierte Dungeon? Maybe. Ich gehe immer noch davon aus, dass das Spiel aus Dungeons besteht. So acht Stück oder so, die wir machen müssen. Hm, und bis da von unten durch? Nee. Doch. Nee. Hä? Lass mich durch! Was? Das blitzt? Was? Okay, dann muss es noch einen anderen Weg geben. Ah, wie. Bitte mach mal die Gegend unsicher. Vielleicht finden wir einen Weg hinein. Weil ich habe gar keine Ahnung. Nee, oder? sie hier oben irgendwas? Nee. Ha! Vielleicht können wir noch gar. Nee, wir müssen hier lang. Dann geht's ja weiter. Boah, diese Wasser sounds Gott schon? Hä? Ich komme da wirklich nicht lang. What? Vielleicht von ganz unten. Das ist so eine große Barriere. Wie willst du da reinkommen? Hä? Feierst du einen Tipp? Information? Umgebung? Hat Hatte Fakte der Göttin nimmst du wahr. Ja, toll. Und wie komme ich da rein? Habe ich irgendwie noch eine Fähigkeit, von der mir nichts gesagt wurde oder so? Oder soll ich einfach hier Wasser nehmen? Von diesem Boden hier, warte. Das ist das einzige, was mir noch reinfallen würde. Hier. Äh. So? Das Wasser halten! Farbloses, klares, reines Wasser. Das könnte sich vielleicht noch als nützlich erweisen. Das Das ist aber kein heiliges Wasser. sonst hätte es heiliges Wasser ge gesagt. Trink mal Wasser. Tolling. Verschwende einfach am Wasser. Alles klar. Toll. Nee, ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Oder kann ich... Nee, ich kann die Fleisch auch nicht unter Wasser benutzen. Was mache ich denn? Ich komme hier nicht durch. Ich komme literally nicht durch. Er lässt mich hier nicht. Nee, was? Was war das denn? kann ich näher dran? Also. Das muss mir mal einer erklären hier. Ich habe das Gefühl, ich mich ja dann gleich durch. Umf, umf. Okay, Leute, ich weiß leider nicht, wie wir weiterkommen. Ich habe jetzt einiges probiert, aber es hat alles nicht geklappt. Äh... Ich werde auf jeden Fall nachschauen und in der nächsten Folge werdet ihr dann direkt am Anfang herausfinden. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann heiliges Wasser besorgen für, für Rowan. Bis dann.